angekommen. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal Teil 2. Piztaler Gletscher. Ja, heute das erste Mal, schauen wir mal, wie es geht. Die erste Runde auf der Piste 26 zum Warmfahren. Ja, heute ist äh, der 13. November, Sonntag. Und wir werden jetzt unsere erste Tour hier unternehmen, bei sehr guten Verhältnissen. Wie geht's dir denn so in dieser Höhe? Ja, gut so ja, die Luft ist doch ein bisschen dünn. Ha? Ja, unter uns ist übrigens Stubeier. Das Wie sagst du gestern? Neue Runde, neues Glück oder wie war das? Neuer Tag, neues Skiglück. Ach so war das. Okay, also los geht's. So, jetzt fahren wir essen. Es ist jetzt etwa 12.20 Uhr ungefähr, also nach vor halb eins, denke ich mal. Und jetzt fahren wir zum. Wir fahren die Mittelbergbahn hinauf. Ja. Zum. Ja, genau, zum Berg. <lacht> zum Berg. Und fahren dann die, was ist das, die 36, wenn die offen ist. So, fahren wir dann runter.